Was geht ab und herzlich willkommen zur großen finalen Folge von Newer Super Mario Bros. Wii. Ganz klar genau, ohne große Folge, aber starten wir direkt rein in Ironworks Porch. Da ist so ein Spike und der wirft mich auch schon direkt hier am Anfang ab. Dankeschön. Was ist mit dem Wasser los? Ist das, ist das, muss ich mir das so vorstellen, dass das mich hochfeuert? Ich will es nicht berühren, ich trau mich nicht. Oder andere Theorie, es ist vielleicht so heiß, dass es kocht. But hey, that's just a a game Das ist wieder eine so coole Idee. Also, falls das sein sollte. Weiß ja nicht. <lacht> oh, eine Feuerblume. Let's go. Ja, genau, was soll ich denn hier auch machen? Alles klärchen. Jo, das war's mit dem Stern. Ja, für uns geht's hier nicht weiter. Dann lass uns doch mal durch die Röhre gehen. Die sieht so aus, als würde sie uns weiterbringen. Ach, hier unten kann ich stehen. Mensch, das war ein Blightjump, sag das doch. Okay, Checkpoint rein da. Die Sache ist, ich kann ja alles klörchen. Ja, ich dachte, ich mache den Smart-Modus, indem ich hier oben lang gehe, aber. Oh, ein Pilz. Let's go. So, hier schön den Überlebenden machen. Zack. Kein Item, dachte ich mir. Wäre jetzt schon aber schön mal wieder ein Item zu haben. Der Pfeil zeigt nach unten. Das, das heißt, wir müssen hier nach unten, oder? Ja, klar. Let's go, Starcoin. Wichtig, wir haben... Die letzte. Das ist doch immerhin etwas. Wir appreciaten den Willen, dass ich mal vorhatte, alle Starcoins zu holen. Au, das war mega knapp. Nein, lauf weiter. Fahr weiter. Ich muss hier durch. Okay, okay. Und letzte. Let's go Hier sieht es aus, als gäbe es hier was Nein, Sch schade Rein da, rein da, rein da, rein da Ich will nicht, ich will nicht Ah, jetzt wird Aha, ja genau Aber ab ins Ziel Let's go Was kommt jetzt für Level? Kommt schon das finale Bowser-Level jetzt? Ich, ich hoffe doch <lacht> Ey, oh, macht das Castle halt noch größer Ich schätze mal, dass das das finale Castle ist Oh mein Gott, ist das riesig rein da Bowser's Keep. Da ist er auch schon auf dem Vorschaubild, wenn es laden würde. Wie, wie geht's so? Same, same. Okay. Okay. Ich wollte nur wissen, was passiert. Entschuldigung. Okay. Verstehe ich das Gimmick? Die ballern auf mich, wenn ich das Rote berühre. Schön ist anders, nicht? Aber jetzt rein da. Okay, wir fahren erstmal eine Zeit nach unten scheinbar. Ja, das war's dann auch schon wieder damit. Und wir kommen hier hinaus. Ein Item wäre zu schön. Nee, ich sehe hier doch schon wieder die roten Blöcke. Oh. Alles klar. Aber man kann es auch in der Theorie überleben. Wenn ich das jetzt richtig einschätze. Broke ist es natürlich trotzdem komplett. Ha, wieder Na klar. Die können ist ja auch mal zu freundlich hier, nicht? Hier ist ein riesengroßer Schalter. Bumm. Was macht der? Oh, Katzin? Äh, jetzt gibt es auch noch Katzin. Zu Innovativ Guys. Passend zu diesem Let's Play habe ich Merchandise rausgebracht. Innovativ Merchandise gibt es tatsächlich in schwarz und weiß. Diese wunderschönen T-Shirts da. Danke, Jungs. Ähm, wenn ihr da was haben wollt, schaut gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. Die gibt es nur noch bis zum Ende. Das heißt, ab heute noch genau eine Woche danach sind die aus dem Shop raus. Für immer. Und wir machen jetzt hier weiter. Okay, er kommt einfach random. Das ist schön. Das ist completely far. Ich war doch dran. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Ey, also Level-Konzept ist auf jeden Fall feierbar. Ah. wir müssen immer diese Schalter aktivieren, um damit Stück für Stück uns den Weg zum Boss zu ebnen. Ich glaube, ich habe das richtig verstanden. Ich hinterfrag's es nicht weiter. Jo, eine Etage weiter. Was oder wer seid ihr denn? Oh, die Starcoin ist ja echt schön. Einfach geschenkt. Wir haben alle drei Starcoins in dem Level? Guys, das ist, das ist der Hype. Wir haben alle drei Starcoins im finalen Bowser-Level. Was gibt es Schöneres? Oh mein Gott, das ist schon unangenehm Die werden irgendwie auch immer größer oh, oh, und, oder kleiner Aber sie sind ja relativ entspannt Also ein Problem habe ich damit jetzt eher weniger Ist auch schon der nächste Die werden irgendwie immer größer, Stück für Stück Boom Oh, oh, oh, ich glaube hier passiert was Oh, es sieht nach Finale aus, Guys Ja, erstmal ein Checkpoint Finde ich, glaube ich, ganz gut Und wir können jetzt entscheiden Zwischen Feuer und Eis Aber wir bleiben bei Feuer Und rein da Oh ja. Er kommt direkt die Finalstimmung auf. Oh mein Gott. What? Das ist aber mehr als im Normal Game, oder? Oha. Es muss nichts mehr kommen. Es ist perfekt vorbei. Da ist er. So was nenne ich da, wo ich herkomme, Magenverstimmung. Lol, wir können ihn nicht mal. Oh Leute, das seht ihr nicht. Das seht ihr nicht. Ähm, hinter mir. Oh, es tut mir leid. Ähm. Oh, no. Ist äh, ein P-Switch. Oh, lol. Er hat einfach die Kugel abbekommen. Okay, zweiter Treffer. Du kannst auch gerne ein Stück zurückgehen, Bowie. Finde ich gut. Das ist der dritte Treffer. Als ob's das war. <lacht> Das klingt richtig schmerzhaft. Was, was, hä? Das ist neu. Das ist neu. Was? Loll. Okay. Ballern, bitte. Alles klar, newer team Was habt ihr so zu eurer Verteidigung zu sagen? Oh mein Gott. Na klar. Oh, wir können die, wir können die Asteroiden kaputt machen. Oh, das macht ja um einiges einfacher, glaube ich. Oh, dann müsst ihr auch noch hier Einfallswinkel, Ausfallswinkel und Pythagoras berechnen, wisst ihr? Das ist nicht schön. Und wie viele Treffer hält der denn aus? Bitteschön. Sag ich euch, wie es ist. First Try wäre echt schön. Alles klar. Was steuert das, by the way, mit dem Steuerkreuz? Für die, die fragen, wie man das steuert. Let's go. Let's go. Hat er mich eigentlich schon einmal getroffen? Ich glaube, ich bin hier in einem echt guten... Abstand. Oh, die Musik! Okay, wir sind... Er, er, er hat, also nicht er hat uns getroffen, aber... Die, die Sparkies. Okay, jetzt hat er uns getroffen. Ist ja gut. Nein, bitte nicht. jawoll Let's go. Der braucht meiner Meinung nach viel zu viele Hits. Was ist das denn? Ah, oh, der ging zu weit. Ah, oh, bitte. Nein, wie wurde ich denn getroffen? Die Pilze. Oh, die kriege ich aber so nicht. Oh no, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut hier. Let's go. Was das? Das war's nicht. Das war's nicht. Let's go! First try, guys! First try! Yes! Let's go! Der Hype ist so real. Oh, passiert noch was? Passiert noch was? Ja, stimmt. Das, deswegen sind wir ja eigentlich hier. Da war ja was! <lacht> Ja, das kennt man doch schon Sind wir echt bei den Credits angekommen? Let's go Guys An der Stelle Kommt jetzt Ein super, ein richtig krasses Fazit Das schiebe ich jetzt Einfach hier zwischen ein Auch wenn es vielleicht, wenn ihr es nicht gucken wollt Ihr könnt gerne abschalten, das ist ja nicht mein Problem So, also eigentlich schon Egal, guys Was muss ich dazu sagen? Ein Kritikpunkt habe ich und das ist, dass die Castle-Musik in 99% der Fälle halt gleich ist. Und das war's mit den Kritikpunkten. Es gibt keine... Dieser Hack ist perfekt. Und dieser Hack ist unter anderem auch unten in der Videobeschreibung. Also, falls ihr ihn selber mal auschecken wollt, schaut euch gerne vorbei. Und so soviel ich weiß, gibt es auch noch eine Zusatzwelt die wir uns, glaube ich, dann jetzt anschauen müssen. Das Intro sieht ja jetzt mal geisteskrank funny aus, oder? <lacht> Luigi, was machst du da? Okay, guys, scheinbar brauchen wir für die Zusatzlevel 354 Starcoins Und ich werde die safe nicht grinden. Damit sind wir am Ende dieses wunder wunderbaren Projekts angekommen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Schaut doch mal unten im Merch Shop vorbei. Nur noch bis Ende dieser Woche Sonntagabend gehen die Designs offline. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Lasst ein Abo da, um weitere solche Projekte nicht zu verpassen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.